Wir waren immer in Gefahr, dass das etwas passiert und so war auch, eines Tages sind drei Partisanen zum Haus gekommen, drei Bekannte äh, von den Bauern und Verwandte, einer sogar Verwandt, und haben sie jausen gekriegt. Da sagte der Bauer, aber ich habe jetzt keine Wache aufgestellt. Dann haben sie gemeint, wir gehen eh gleich. Und wirklich sind sie aufgestanden und sind sie hinausgegangen. Und im Vorhaus sind sie stehen geblieben und haben sie noch etwas geredet und sich unterhalten. Und die Kinder, so wie die Kinder sind, auch immer dabei, wenn jemand gekommen ist. Bin ich bin neben einem Partisanen gestanden. Und äh, äh, da kommt die, die Polizei oder die, die Gestapo oder wie man sie nennen kann, zu dem Haus. Und die, die, sind, die haben blind hineingeschossen, also blind. Das sind die zwei Partisanen, waren sofort tot. Einer war angeschossen, der, der mir noch, ich bin äh, in die durch eine Tür in Tier, links eine in die Küche und die, die, der Partisan wollte bei der hinaus. Und den haben sie angeschossen. Bei mir aber die, ist die Kugel bei den Schürzen durchgegangen. Mir hat nichts erwischt. Und dann habe ich mich in die Küche versteckt, in ein Loch, wo unter dem Herz so ein, Loch, ein Loch war. Und dort, mal versteckt, dann ist er, der, der Gestapo oder der Polizist reingekommen und hat dann mein Gewehr vor, vor mit dem Gewehr Kolten äh, in die Maschinengewehr, in diesen Loch. Und dann hat er aber doch reingeschaut und gesehen, dass das ein Kind ist und dann mich rausgezogen. Aber ich habe da kein, keine Angst mehr gehabt. Da waren war wir, ich, ich glaube, keine Gefühle und nichts mehr. Das war, ich glaube, Schock oder, oder was das war. Dann habe ich ein bisschen über, über diese Partisanen drüber, über die Toten. Wurde damit rübergeführt und einer war noch nicht tot. Der hat noch, also der hat noch so gebeten, dass sie mir noch einmal schießen und dann so aufgeschaut. Die im gerade über den Kopf müssen steigen Und die, die Augen habe ich noch immer, so wie ich damals gesehen habe, genauso eine Erinnerung. Und das, das, das wird wahrscheinlich bleiben. Und immer wenn ich diese blauen Augen sehe irgendwo dann fällt mir der Mensch ein. Und das, das habe ich schon Probleme, das, das kann ich nicht vergessen. Und dann haben sie noch, dann, dann haben sie mich zu so den alten zwei Bauern geführt. Und zu einer anderen Cousine, wo sie drinnen, wollten sie sie. eine wollte sie einfach, wollte auch uns erschießen und das Haus abbrennen. Und da kam ein anderer eine und sagte, das dürfen wir nicht machen. Die müssen die, die Partisanen begraben, alles reinigen und in zwei Stunden kommt Kontrolle und da darf nichts mehr, kein Zeichen mehr sein, dass was passiert ist. Und das haben sie wirklich gemacht. Dann haben sie die, der Bauer hat die, die Partisanen begraben und die Bäuerin hat, hat das Blut aufwaschen. Und es war sehr schlimm für sie, das, das aufzuwaschen und dass sie so geweint, gekniet in diesem Blut und so geweint. Und mir, mir zwei mit der Cousine, wir waren ganz, auch ganz fertig, aber die hat uns so, ja, sagt sie, bleib im Haus und geht sie ja nicht hinaus und tut es niemandem erzählen, was passiert ist und wir haben ihm wirklich nichts erzählt. Weil, wenn jemand gesagt hat, ihr dürft nichts erzählen, dann haben wir nichts erzählt. Das war so wie verschlüsselt. Überhaupt die Partisanen haben mir so geschützt als Kinder, dass das man unsere Freunde und die, die, die Deutschen waren unsere Feinde.